Herzlich willkommen beim Videotutorial vom Fansystem, wo es heute darum geht, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Homepage, zwischen einer Content Page und zwischen einer Landingpage. Mein Name ist Christian Seigwasser ja, und ich würde sagen, wir schauen uns das direkt gleich einmal in der Praxis an. Qualitatives Kundenwachstum mit System, der Marketingkanal von und mit Christian Seigwasser. Hier habe ich eine klassische Webseite von meinem alten Unternehmen, meinem ehemaligen Catering-Betrieb. Bei so einer klassischen Webseite sehen wir, wir haben einfach alles, was wir im Angebot haben, auf die Website gepackt. Ob wir Home, Ihr Catering-Partner, Event-Catering, Messe-Catering, private Festlichkeiten, Zelte, Mietwaren, eigene Locations, das Kontaktformular, Referenzen, ja, klassische Homepages, Webseiten, wie sie eigentlich auch genannt werden, die bieten im Grunde eigentlich alles, was das Unternehmen so anzubieten hat. Das Problem ist nur, dass es den Kunden, den Interessenten meistens einfach viel zu viel. Schauen wir uns einmal an, wenn wir auf einen so einen Bereich klicken. Und zwar nehmen wir hier jetzt einfach einmal unsere Philosophie. Wir kennen das dann, ich gucke auf Ihr Catering-Partner, unsere Philosophie und dann kommen noch mehr Reiter, Daten und Fakten, Referenzen, News, Ausbildung, Jobs, Karriere, Kostproben und vieles, vieles mehr. Warum ist das so? Ganz einfach, weil es schon immer so war. Allerdings hat das Ganze ein Riesenproblem, denn du musst dir das so vorstellen wie bei einem Autohaus. Stell dir einfach mal vor, du würdest ein Auto kaufen wollen, zum Beispiel einen neuen Golf. Und du gehst in VW-Autohaus und dieses Autohaus... Sag dann zu dir, wenn du reinkommst und sagst, ich möchte eigentlich einen Golf, ja, dann fangen sie an und präsentieren dir ihr Unternehmensprospekt. Die Volkswagen Komplettdarstellung von der Geschichte, wann die Firma mal angefangen hat, wie das alles sich so entwickelt hat, was für ein toller Verein das ist. Der Verkäufer sagt dir ja dann, wissen Sie was, hier in diesem Prospekt kann ich Ihnen einmal alles rund um den Quäfter zeigen, also den Transporter, dem VW-Bus, dem Caddy, dem Golf, den Polo, dem Passat, den Touareg, den Turan, Cabrio-Varianten und was es noch alles so gibt. Du gehst mit diesem riesen Angebot nach Hause und was passiert dann? Was passiert mit diesem Unternehmensprospekt bei dir auf dem Wohnzimmertisch? Mal ganz ehrlich, bei den meisten landet es wahrscheinlich im Mülleimer. Was wollten wir eigentlich haben? Wir wollten doch an diesem Tag im Grunde doch nur alles rund um den Golf wissen. Und so ein Golf, der bekommt dann bei so einem Autohaus in der Regel ein eigenes Prospekt. Und zwar, wo es alles nur sich um den Golf dreht. Welche Farbe, welche Ausstattung und so weiter. Ja, und da ist ein Riesenunterschied zwischen einem ganz passgenauen Darstellungsprospekt und dem, was die Firma alles so Tolles kann und bietet. Und dieser Unterschied erkennen wir in einem ganz gravierenden Punkt, und zwar diesem Formular. Und zwar dem Anfrage- und Kontaktformular. Der eine oder andere kennt das wahrscheinlich. Das ist doch eigentlich der Grund, warum wir eine Website gestartet haben. Weil wir wollen doch auf der Website dieses Anfrageformular ausgefüllt bekommen vom Kunden. Darum geht es uns doch. Es geht uns darum, dass wir neue Anfragen auf unsere Webseite bekommen. Das Problem ist nur, dass das meistens unter den Erwartungen bleibt. Denn wenn wir mal ganz ehrlich sind, sind die Anfragen, die über deine Website reinkommen, das, was du dir eigentlich vorgestellt hast? Zumindest zu den Anzahlen der Besucher, die täglich auf deine Seite kommen. Wahrscheinlich eher nicht. Und da hat sich in den letzten Jahren etwas Wunderbares etabliert. Und das ist dann der dritte Bereich, den wir uns anschauen. Das ist die Landingpage. Und das ist zum Beispiel einmal die Landingpage, von meinem Unternehmen, der Akademie für Kundenwachstum. Es gibt auch viele andere gute Landingpages, aber hier geht es nicht darum, was wir alles an Seminaren im Angebot haben, was wir alles an Beratungsleistung können. Nee, es geht erstmal um eine einzige Sache. Ich habe mich zum Beispiel irgendwo eine Anzeige geschaltet, ich habe irgendwo einen Flyer verteilt, eine Empfehlung wurde ausgesprochen, was auch immer für die ersten Steps rund ums Thema Kundenwachstum. Ja, und Werbung machen wir dort immer zielgerichteter nur, jetzt gratis Workbook sichern, um dir die erste Strategie für dein persönliches Kundenwachstumssystem herunterzuladen. Denn das ist das, um was es mir geht. Ich möchte den Kunden einfach erstmal begeistern von unseren Leistungen. Ich möchte ihn neugierig machen. Ich möchte, dass er sich einen ersten Überblick verschaffen kann, den ersten Plan. Ähnlich wie wenn er einen Golf kaufen will, will er doch eigentlich bei uns eine Marketingstrategie, die ihm schnell und einfach neue Kunden generiert. Und das findet er dann bei uns idealerweise auf der Landingpage. So eine Landingpage hat dann klassische Merkmale wie ein Call-to-Action, wie eine Headline, wo es nur darum geht, was jetzt eigentlich alles folgt. Und das ist der gravierende Unterschied. Eine Website, wie wir sie eben gerade gesehen haben, die präsentiert die ganze Firma. Die Content-Pages bieten dann im Grunde den weiteren Inhalt und bauen das Ganze oft nochmal auf. Und eine Landingpage, ja eine Landing-Page ist ganz zielgerichtet auf ein einziges Produktsortiment, auf eine Dienstleistung, die du anbietest oder was auch immer deinen Kunden als erstes begeistern soll, abgestimmt. Und nur darum dreht es sich, damit wir dann den nächsten Step herbeiführen, dass er dort auf diesen Call to Action drückt. Ja, damit wir ihn als Lead generieren oder eventuell sogar einen Verkauf generieren. Denn das kann auch das Ziel einer Landingpage sein. Was du unbedingt beachten solltest. Ich fasse noch einmal kurz zusammen. Erstens, informieren oder Kunden gewinnen. Das ist in der Regel das Ziel einer Landingpage. Es geht darum, dass wir den Kunden informieren und ihn als Kunden gewinnen wollen. Und Kunden gewinnen heißt nicht immer gleich, wir wollen sofort Umsatz mit ihm machen. Es kann auch locker reichen, dass wir einfach sagen, wir möchten nur seine Kontaktdaten haben, damit wir ihn danach werblich beraten können, dass wir ihm besondere Angebote zulassen kommen, zukommen lassen können und so weiter. Zweiter Punkt, der zu beachten ist, was ist das Ziel für deinen Besucher? Das heißt also, mit welcher Erwartungshaltung kommt er auf deine Seite? Was will er eigentlich? Was ist das Ziel, was er befriedigt bekommen möchte, wenn er deine Seite besucht hat? Das ist im Grunde in der Marketingsprache eine Problemlösung, ein Pain. Das heißt also, deine Webseite, bzw. besser Landingpage in Zukunft, soll dafür sorgen, dass am besten direkt ein Schmerz beim Kunden gelöst wird. Und wenn das der Fall ist, dann ist deine Landingpage schon auf einem sehr, sehr guten Weg zum Erfolg. Schauen wir uns einmal den dritten Punkt an, der ebenfalls wichtig ist. Was ist dein Ziel? Ja, was ist aber dein Ziel, der Landingpage? Der Kunde, der soll befriedigt werden in seinem Problemlösungsbereich. Und was möchtest du? Du möchtest doch eigentlich nur zwei Sachen. Entweder du möchtest die Kontaktdaten von ihm haben oder alternativ direkt einen Verkauf erzeugen. Und das ist das, um was es sich geht. Ich hoffe, dieses Videotutorial hat dir wieder einen kleinen Überblick verschafft, was eigentlich der Unterschied zwischen diesen ganzen Bereichen ist. Wenn du mehr über qualitatives und effektives Kundenwachstum mit System erfahren willst, ja dann empfehle ich dir, direkt unterhalb dieses Videos unbedingt auf den Link zu drücken und sofort mehr Infos anzufordern. Außerdem kannst du auch weitere Infos ganz super und übersichtlich finden auf www.kundenwachstum.de. Dort habe ich für dich bereitgestellt verschiedene Podcasts, Best-Practice-Beispiele, weiterführende Inhalte und vieles, vieles mehr rund um das Thema Marketing. Abonniere am besten außerdem gleich diesen Kanal, damit du kein weiteres wichtiges Video verpasst. Bis dahin wünsche ich dir auf jeden Fall schon einmal viel Erfolg bei deinem Kundenwachstum ist mit System. Dein Christian Seigwasser. Weitere Downloads findest du auch unter www.kundenwachstum.de.